Auf dieses Stadion in Glendale in Arizona werden in der kommenden Nacht hunderte Millionen Menschen schauen. Dann steigt der Super Bowl, das Finale der amerikanischen Footballliga NFL. Um kurz nach Mitternacht unserer Zeit treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Das Besondere an diesem Duell ist, dass sich erstmals in der Geschichte des Super Bowl zwei schwarze Quarterbacks gegenüberstehen. Für ihn ist es der dritte Super Bowl in vier Jahren. Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs und erst gerade wieder zum wertvollsten Footballer gewählt. Doch sein Knöchel macht ihn zu schaffen. Ich kann mich definitiv besser bewegen als letzte Woche. Ich versuche also einfach die Behandlung fortzusetzen und so nah wie möglich an 100 Prozent ranzukommen. Es wird ein Super Bowl der Superlative der Premieren. Hier in Glendale, Arizona, wo die Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen. Mit Mahomes und Jalen Hurts stehen sich das erste Mal zwei schwarze Quarterbacks gegenüber. Man, man merkt erst, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was man als Spieler für einen Einfluss haben kann. Es ist aber auch der erste Super Bowl, in dem sich zwei Brüder gegenüberstehen, Travis und Jason Kelsey. Und dann feiert sie ihr Bühnencomeback nach sieben Jahren Rihanna, Star der Halftime Show, wenn weltweit gut 800 Millionen Zuschauer erwartet werden.